Hallo, ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie in Moodle eine Aktivität vom Typ universelles Textfeld erstellen und nutzen können. Ein universelles Textfeld hat Ähnlichkeiten zu einem normalen Textfeld, ist jedoch interaktiver und visuell ansprechender. Mithilfe von Themen oder Kursteasern kann zusätzlich direkt auf Themen und andere Kurse verlinkt werden. Um eine Aktivität zu erstellen, Wechseln Sie im gewünschten Kurs in den Bearbeitungsmodus, indem Sie zunächst oben rechts auf das Zahnrad klicken. Wählen Sie nun Bearbeiten einschalten aus. Am Ende des gewünschten Themenblocks klicken Sie auf Aktivität oder Material anlegen. Wählen Sie im sich öffnenden Fenster aus der Übersicht die Aktivität universelles Textfeld aus. Es öffnen sich die allgemeinen Einstellungen. Sie müssen zunächst einen Titel für die Aktivität angeben, dieser wird aber nicht in der Kursübersicht angezeigt. Im nächsten Textfeld haben Sie die Möglichkeit, wie beim normalen Textfeld eine Beschreibung anzugeben, welche in der Kursübersicht angezeigt wird. Um den Inhalt weiter zu bearbeiten, klicken Sie anschließend auf Speichern und zum Kurs. In der Kursübersicht suchen Sie das neu erstellte Textfeld und wählen Inhalt ändern aus. Es öffnen sich die Inhaltseinstellungen. Im Dropdown-Menü kann zunächst der Textfeldtyp spezifiziert werden, welcher die visuelle Darstellung stark beeinflusst. Dabei kann zwischen sechs verschiedenen Textfeldtypen unterschieden werden. Im Folgenden möchte ich auf die einzelnen Typen näher eingehen. Das Karussell bietet sich an, wenn Sie zum Beispiel Lernschemata einbauen wollen oder Buttons in Ihren Moodle-Kurs einbinden möchten. Um diesen Typ zu konfigurieren, Öffnen Sie zunächst den Reiter Karussell. Hier kann das Intervall angepasst werden, indem sich die Kacheln abwechseln und eine feste Höhe angegeben werden, auf die alle Bilder skalieren. Haben alle Bilder die gleiche Größe, kann auch automatische Höhe ausgewählt werden. Anschließend haben Sie noch die Möglichkeit, eine Hintergrundfarbe für das Textfeld auszuwählen. Haben Sie die Voreinstellungen getroffen, passen Sie die Kacheln an indem Sie auf Kachel 1 klicken. Hier wählen Sie eine Beschriftung aus, die angezeigt wird, wenn kein Bild hochgeladen wird. Unter URL können Sie eine Webadresse angeben, welche geöffnet wird, wenn das Bild angeklickt wird. Somit können die Kacheln auch als Buttons genutzt werden. Optional können Sie zum Schluss ein Bild hochladen. Im Folgenden sehen Sie ein fertiges Beispiel für ein universelles Textfeld, mit Karussell. Der nächste Textfeldtyp ist eingeklappter Text. Hier haben Sie die Möglichkeit einen Titel anzugeben, welcher dann zunächst in der Kursübersicht angezeigt wird. Wenn auf den Titel geklickt wird, öffnet sich die Beschreibung. Dabei kann in der Darstellung gewählt werden zwischen eingeklappt und modaler Dialog. Im zweiten Fall öffnet sich ein Dialogfenster mit der Beschreibung. Im Folgenden sehen Sie ein kurzes Beispiel für den eingeklappten Text. Der dritte Textfeldtyp ist der Kurs-Teaser. Dabei werden die Titel der ausgewählten Kurse angezeigt und gegebenenfalls ein zugehöriges Bild. Um diesen Typ zu konfigurieren, wählen Sie zunächst die gewünschten Kurse aus, die angezeigt werden sollen. Anschließend kann ausgewählt werden, welche Darstellungsform für die Kurse genutzt werden soll. Im Video ist nun ein kurzes Beispiel zu sehen. Als nächstes möchte ich den Typ Gitter vorstellen. Dabei werden Kacheln in einem Gitter angezeigt. Wenn auf die Kacheln geklickt wird, öffnet sich entweder ein Dialogfeld oder eine vorher definierte URL. Um den Typ anzupassen, wählen Sie zunächst den Reiter Gitter aus. Hier kann die Anzahl der Spalten und die Höhe der Bilder angegeben werden. Anschließend können Sie die Kacheln anpassen. Geben Sie der Kachel einen Titel und beschreiben Sie den Inhalt. Wenn Sie die Kachel in einen Button verwandeln möchten, können Sie auch eine URL angeben. Wählen Sie zum Schluss ein Bild für die Kachel aus. Ein Beispiel für ein fertiges Gitter sehen Sie im Folgenden. Der fünfte Textfeldtyp ist der einfache Text, da dieser aber einem normalen Textfeld gleicht, wird dieser Typ hier nicht näher vorgestellt. Als letztes möchte ich den Thementeaser vorstellen. Dieser ähnelt dem Kursteaser, jedoch mit dem Unterschied, dass die Themen des ausgewählten Kurses dargestellt werden. Um den Typ zu konfigurieren, wählen Sie zunächst den Kurs aus, dessen Themen dargestellt werden sollen und wählen Sie bei der Darstellung zwischen Karussell und Gitter. Unter Klickaktion kann zusätzlich angegeben werden, ob nur ein Pop-up-Fenster mit einer Vorschau des Kurses geöffnet werden soll oder ob der Kurs direkt geöffnet werden soll. Im Video ist nun nochmal ein Beispiel für diesen Textfeldtyp zu sehen. Nachdem ich nun alle Textfeldtypen vorgestellt habe, sind Sie in der Lage, selbst ein universelles Textfeld zu erstellen und an Ihre Bedürfnisse anzupassen.